Ja, also wir haben ein äh, neues Stadion für Chemnitz gebaut, was einfach größer und besser sein soll und auch etwas moderner und schöner halt. Ja, ähm, hier haben wir auch einen Parkplatz gebaut, wo man dann auch direkt mit der Straße halt da hinfahren kann. Und ähm, ja, dann kann man da ein Ticket ziehen und dann kommt man da halt rein und kann parken. Dann ähm, gibt es links Gut. und rechts dann VIP und halt nicht VIP-Eingang. Und genau da Check-In normal und da ist VIP. Und ähm, ja, im VIP ist halt äh, halt abgegrenzt und halt hat auch einen, äh, dafür einen kleineren Bereich. Und ähm, ja, im Normalen ist es halt einfach normal. Wir haben auch ähm, hier Essensläden gebaut, wo man sich einfach hier Essen kaufen kann. Hier zum Beispiel Steak oder so. Und ja, dann... Das schmeckt sehr gut übrigens. Ähm, <lacht> ja, dann geht es hier hoch zur Tribüne, äh, halt von der, vom VIP-Bereich. Da sieht man halt auch schon die Tore und so. Und ähm, ja, das ist halt klein, aber etwas luxuriöser. Und ja, ähm, hier die Lichter überall, der Weg. So, ja und jetzt laufen wir noch zum normalen ähm, Eingang. Dort haben wir dann drei Eingänge einfach gemacht und ähm, auch einen Essensladen. Dort es Karotten, Zaubertränke und so und ja, dann geht es hier auch zur Tribüne. Hier wieder, da sitzen die Teams links und rechts, äh die, die Coaches und ja, hier die Tribünen. Ja, ähm, ja, hier ist auf jeden Fall, hier wird schon angespielt der Fußball. Hier geht es schon los mit dem Spiel. Steht zwar noch 0 zu 0, aber ja. Ja, dann sind hier vorne die Umkleiden. Einmal Heim und Gast. Und ähm, ja, es ist in beiden gleich. Hier gibt es halt Bänke, wo man hier auch was hinlegen kann oder so. Und halt noch jeweils zwei Duschen. Ja, hier. Da. Und rechts auch noch. Genau. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich genau gleich. Da haben wir wieder Bänke und zwei Duschen. Gut. Ich hoffe, das wird so umgesetzt. Unser, ich bin sehr zufrieden mit unserem Stadion. Ich auch sehr. Und dann danke für die Unterstützung vom Team. Vom, ja, Tobias. Achso, äh, ja, und hier spielt der Chemnitzer FC. Und ähm, wir, wollen, wir würden uns auch wünschen, wenn hier Bundesliga oder halt etwas besondere äh, Spiele auch stattfinden würden. UEFA Champions League oder ja, genau. ähnliches.